Klack, klack. Ich gehe mal zu den Subs da hinten, gönnen mir die. Wenn die nicht schon komplett weg sind. Naja, egal. Haben dann doch gut ausgespielt. Ohne Subs irgendwie. Also mit zwei Bars oder drei Bars. Haben wir dann doch noch was geholt. Gar keinen Bock mehr, fahr mir geht So geht es mir nach jeder Runde. So geht es mir nach jeder Runde. Oh, schon wieder dieses gleiche Team Alter, was machen die da vor? Das Fireman Poseidon Kombi, kann das sein? Hahaha, ihr Naja, das ist ein Fireman Poseidon Kombi, was die da machen Haha, <lacht> noobs. Oh, nein, das wollte ich nicht. Nein, Leute, das wollte ich nicht. Nein, Leute, das wollte ich nicht. Nein! Ich komme da schon raus und dann... ...noch mal irgendwo rein oder was? Hoch, huh, huh, uh. uh, liebe Leute, was war das denn? Das war ja mal gefällt des Grauns. <lacht> ich wollte die abfangen und dann ist das doch schief verlaufen, nach hinten losgegangen. Ich muss kurz craften Oh, der ist ja richtig scheuert mit seinem Wasser, Alter. Pff. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, ich wäre drin. Ich dachte wirklich, das war's jetzt mit mir. Boah, Bruder, das war's jetzt mit dir. Ja, natürlich krieg ich dann den schlechtesten Teammate der Welt, oder was? Ich nehmen wir jetzt auseinander, ist mir egal. Ich werde den einen jetzt in die Lava schubsen, Leute. Passt auf. Oh, das hat der nicht erwartet, oder? Hast du nicht erwartet, Bruder, oder? Hast du nicht erwartet, Bruder, oder? Hast du nicht erwartet, Bruder, oder? Habt ihr nicht erwartet, oder, ihr Low-Teams? Nee, du bleibst schön weg von den Subs. Du bleibst schön weg von den Subs, Bruder. Das ist meine Tankstelle. Das ist meine Tankstelle, mein Freundchen. Schön meine Tankstelle, mein Freundchen. Kein Kommentar, meine lieben Freunde, kein Kommentar.